Thank you. ihr Lieblingsspielzeug, aber das haben alle Hundchen gerne, auch die Großen. Die lieben diesen kleinen Plüschball. Na, genau untersucht. Noch kann sie nicht quietschen, aber wenn sie das entdeckt hat, dann wird sie erstmal richtig spannend. Ja. Ja, Püppi, das machst du fein. Macht sie ganz fein.